Ich bin vielleicht ein bisschen spät dran, aber heute mache ich die Roast Yourself Challenge. Was? Ich röste mich selbst, oder? Aua, jetzt wird's Zeit.